Hallo ihr fantastische Leute da draußen, heute fangen wir mal mit einem Unboxing an und gleich schaue ich mal in das Spiel rein. Ihr habt es wahrscheinlich schon am Titel gesehen, es geht um Sigil oder Zügel. ich habe keine Ahnung wie man es ausspricht ehrlich gesagt. Und zwar ist das eine neue Doom Episode von John Romero himself, das heißt von einem der großen Köpfe hinter dem originalen Doom, der hat sich gemacht und quasi auch eine neue Kampagne gestaltet und da gab es von limited Run eine physische version davon und ja doom habe ich natürlich super erinnerungen wie wahrscheinlich die meisten von euch und natürlich noch eine physische version davon musste ich natürlich haben die ist heute frisch angekommen und äh, wie gesagt bevor wir gleich in das gameplay reinsteigen wollte ich euch kurz äh, ja, mit euch das zusammen äh, unboxen das ist nicht die collectors edition das ist die normale edition die collectors edition die war mir dann doch etwas ein Tick zu teuer, die war schon stolz genug, aber die hat hier so schön altes pc big box format sage ich mal. Aber ich würde mal sagen, machen wir es auf. Ich muss mal gucken. Das ist nämlich hier nämlich sehr gut eingeschweißt, wie ihr sehen könnt. Ich gucke mit euch erstmal die Packung gleich mal genauer an. Mit davor ist das ein bisschen schwierig. Gucken wir mal, ob ich das jetzt einigermaßen sanft aufkriege. Nicht, dass ich irgendwie hier in den Karton reinschneide. Das wäre irgendwie sehr sehr schade so, also ich finde die gestaltung der box finde ich sehr schön muss ich sagen so na, mal gucken ah, hört ihr das sehr schön so das messer brauchen wir hoffentlich nicht mehr das tue ich mal beiseite jetzt haben wir hier einen super blick auf die packung ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so ein bisschen in der Kamera, das ist hier so etwas erhaben gedruckt, auf jeden Fall, so ein bisschen ausgewölbt, genau, ihr könnt es so sehen. Ich finde das Cover sehr schön und auch, dass hier auf dem Cover der Titel des ja, Spiels. es ist ja so gesehen nur äh, eher ein Add-on ist, drauf ist. Ja, an den Seiten haben wir es aber draufstehen, Sygil, in sehr thematisch schöner Schrift, muss ich sagen. Ja, auf der Rückseite gibt es noch mal kurz ja was es genau ist das vom originalen Icon auf Sin Son Romero Returns to his Roots in Sigil, Free Megawatt das sind ja diese Megawatt das sind ja diese WAD-Dateien die dann quasi das erweitern und so weiter ja ist sehr schön und natürlich hier auch schon Rip and Tear das ist ja für die Doom-Serie schon ja ikonisch würde ich mal sagen aber ich würde sagen wir gucken mal rein. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, was da genau alles drin war. Ah, solche Packung hasse ich immer. Ach, die geht aber einigermaßen stabil auf, zum Glück. So. Und jetzt ziehen mal mal das Innenleben raus. Das ist nämlich in so einem Tray hier drin. So. Die packe ich mal zur Seite, dass wir hier freien Einblick haben. Wie gesagt, das ist die normale Edition. Die war zwar jetzt auch nicht super, super günstig, aber... In der Correctness Edition waren halt noch, noch eine Figur mit dabei. Ach, hier ist doch noch Folie. Ach, doch nicht. So, sehr, ach, sehr schön, genau. Da kommen wir gleich zu. Das ist der Soundtrack als Audio-CD, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie auch hinten drauf steht, die Musik. Auf die bin ich natürlich gleich sehr gespannt. Da werden wir natürlich gleich schön reinhören. Das als Audio-CD. So, dann haben wir hier... Aufkleber. Das scheint von der Qualität her auch durchaus gut zu sein. Aber ich bin nicht so der Aufkleber-Typ. Also werde ich den nirgendwo hinkleben. So, was haben wir hier noch? Romero Games. Der Sonne Romero natürlich auch als Aufkleber. So und das hier. Das hier. Darauf habe ich mich sehr gefreut. Und zwar werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich wundern. Hä? Diskette? Was soll das denn sein? Wir hatten heutzutage noch ein Diskettenlaufwerk. Ich muss mal gucken, wie sie das genau umgesetzt haben. Ich finde das halt so vom Stil her sehr, sehr schön, wie man sieht. Ne? Sieht auch so von der Größe her eine ganz normale Diskette, sieht auch genauso aus, aber das ist ein USB-Stick, das ist nämlich das Klasse dran. Ich muss nur mal gucken, ich glaube man zieht das hier irgendwie raus, nicht, dass ich hier irgendwas falsch mache. Also irgendwo konnte man hier den USB-Slot irgendwie klapp rausdrehen, nicht dass ich hier was kaputt mache, um Gottes Willen. Muss man hier ziehen oder? Also USB-Stick, man sieht so ein bisschen, ist hier, ah so genau, man muss es so rausklappen und damit kann man es dann quasi an USB-Anschluss dran packen, herrlich oder? Was ich gesehen habe, fand ich, das ist jetzt thematisch so schön gemacht. So äh, das schnöde Datenträger. Ich brauche das auf jeden Fall. Hier ja, sieht man natürlich schon Version 666. Passt natürlich zu Doom. Ich halte es so nochmal ein bisschen genauer an die Kamera, die Diskette. Sehr schön gestaltet. Natürlich auch Data, John Romero, Musik und so weiter. Das alles nötige drauf. Ach, hier sieht man hier 25, 1993, Da ist der ja Doom erschienen. Und wie gesagt, die Version 666. Finde ich sehr schön. Ich mich, was das hier noch ist, aber ich glaube, das ist im Prinzip hier nur so, nur so ein Inlay noch. Ach hier, ähm, der Ersteller, ich ne, der Art äh, nehme ich mal an. Also falls ihr noch mehr Werke von dem Künstler sehen wollt, habt ihr hier die Instagram und äh, Adresse und sowas. Finde ich auch sehr schön, hier so so äh, bla, <lacht> pauschal hier hinten eingefügt. Ja, das ist die standard edition Ich finde sehr schön, ich bin sehr begeistert von dem... Von, von von den USB-Stick hier wird sich sehr schön im Regal machen, aber ich würde sagen, ich installiere das Ganze jetzt mal genug hinter lange der Vorrede und wir schauen mal zusammen in das Spiel rein. Bis gleich so, willkommen zum Gameplay-Teil. Ich finde, immer noch ist eine wunderschöne Box. Die Installation, die ist nicht ganz so intuitiv und einfach, aber da ist eine readme.txt dabei. Es ist halt eine Mod und ihr braucht natürlich das originale Doom. Da reicht aber auch die Ultimate Edition von GOG. Die kostet, glaube ich, momentan im Angebot 2,99 Dollar. Also, <lacht> ne, es sollte sowieso in jeder, äh, sage ich mal, elektronischen Sammlung sein. Aber schau mal einfach mal rein, würde ich sagen. Wir starten New Game. Wir suchen uns natürlich die Sigil-Episode aus. Ja, Schwierigkeitsgrad. Die Episode soll sehr, sehr, sehr schwer sein. Und ähm, ich habe schon lange das originale Doom nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Ich würde sagen, nehmen wir einfach mal das mittlere. Ai, ai. und wir steigen sofort ein. Zack. Was yes. Die Musik ist auf jeden Fall jetzt schon sehr geil. Ich glaube, ich höre mir auf jeden Fall auch mal den Soundtrack an. Das tut sich ja schon fast nur für den Soundtrack, Alter. So, wo geht's weiter? Ja, das ist ein Auge. Okay. Ah, okay. Trend öffnet sich was. Mal gucken. Gutes altes Doom-Gameplay auf jeden Fall, würde ich sagen. Alter, die Musik ist Hammer. Die passt perfekt dazu, ich sag euch. Ja, ja, wie komme ich denn wieder hoch? Weil Springen und sowas geht natürlich nicht. Ah, wieder das Auge. Okay. Ich muss Augen immer schießen, damit ich hier weiterkomme. Deswegen, ich bin mit dieser Generation an Ego-Shootern groß geworden. Deswegen kann ich mit diesen Deckungsshootern, was es auf Konsolen gibt und so weiter, kann ich absolut nichts anfangen. Man muss hier schön straven und so weiter. Zack. Also gefällt mir. Uh, unheimlich. <lacht> uh, da ist halt, wie komme ich da hin? Man muss ja natürlich jetzt äh, von modernen Ego-Shootern etwas umgewöhnen. Man kann nicht nach oben und unten ziehen. Muss es auch nicht. Ah, okay. So. Da ist hier das Auge. Ich spare mal so ein bisschen äh, Shotgun, also Schrotflinten munition würde ich auf jeden Fall sagen. Macht mir Spaß auf jeden Fall. Macht mir Spaß. Okay, wo ist jetzt das Auge? Ah, hier. Ja, so ein bisschen versteckt. das? Komme ich zu dem Schutzanzug? da? Ich habe keine Ahnung. Hier gibt es bestimmt ordentlich Geheimnisse zu entdecken. Gehe ich mal fest von aus. Aber da, da merkt man schon, jetzt, jetzt wo ich jetzt quasi Doom seit langer, langer Zeit mal wieder spiele. Das ist da so dunkel. Kann ich da drüber oder falle ich da irgendwo rein? So, das war nicht so gefährlich. Also natürlich jetzt Ultimate Doom und äh, so, so ein Mod-Launcher die bohren natürlich die Auflösung etwas auf und so weiter. Ja. Shit shit shit shit shit shit shit shit shit. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Aber ja. und halt solche Sachen wie man muss nicht mehr nachladen und so weiter, was natürlich bei modernen Spielen auf jeden Fall immer machen muss. Ja. Gefällt mir. Vor allem die Musik. Und es ist mal schön, so ein wirklich klassisches Ego-Shooter-Spiel zu zocken auf jeden Fall. Macht Spaß. Schmeckt. So, wir kommen hier weiter. Also immerhin habe ich jetzt schon mal ein Level beendet. Also es wird kein Walkthrough oder sowas. Es wird jetzt nun mal wirklich mein mein allererstes reinspielen, wie man sieht. Secrets habe ich keine gefunden und so weiter. Aber es ist ja bei dem klassischen Doom immer so gewesen. Äh, joa, hier Gut, das ist natürlich durch die Mod jetzt. Da ist da sonst immer die Karte. Zack. Okay. Das ist so, ist so ungewohnt, dass man nur so ungefähr ziehen muss. Okay, haben wir hier wieder ein Auge? Oder muss ich hier auf den... Können portieren? Teleportieren? wir hier die Flamme ausschießen. Höre, es muss sie doch bestimmt schießen, dass ich da weiterkomme. Ah, nee, das. Ach, das ist ein Gang hier. Okay, gut. Wo war ich was gehört? Ah! <lacht> nee, macht Spaß. Gefällt mir. Und vor allem hat die Musikuntermalung, die ist echt geil. Die passt. Hört euch das mal an. Komm, komm noch mal runter. Komm. Ja, so, jetzt kommt es runter. Ey, die Musik, ey, hört ihr das? Der ist geil. Der Soundtrack, alles. Lohnt sich alleine schon für den Soundtrack. <lacht> muss ich die Auto CD ich wollte eigentlich eingeschweißt lassen, aber ich glaube ist Es ist dunkel hier. Das ist einer, das ist ein roter Schlüssel. Ne, immer schön Straven. Oh. <lacht> ja. Es ist nicht einfach. So mal gucken. Mal nur ein Versuch, es soll ja auch nur ein reingespielt sein. Das soll ja kein kompletter Playthrough sein. Dass ihr mal so sieht, was das kann. Aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Ich habe es natürlich das originale Doom jetzt echt lange nicht mehr gespielt. Deswegen kann ich jetzt äh, von der Levelqualität her jetzt keine zuverlässige Aussage geben. Boah, aber es ist schwer. Alter. Also leicht ist es wirklich nicht. Ich glaube in irgendeiner... Äh, wie war das mal? In irgendeiner Werbeanzeige. Ich glaube nicht zu dem Spiel war es äh, John Romero will make you his bitch. Ja. Das scheint hier fast so zu sein. So, komm. Ein Versuch mache ich noch. Wo denn? Da. Die Musik. Hammer. Hammer. Gefällt mir echt... Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr geil. Ah, gucken. Kann ich das ja ist das gut? Ach, damit portiere ich mich nach oben. Alles klar, gut. Brauche ich nicht, aber. So, nur noch 27 Help, Alter, ey. Ich muss echt vorsichtiger vorgehen. Gucken. Das muss sich echt konzentrieren. Ah, okay. Es sollte nicht sein. Ich werde mich auf jeden Fall hier noch mal ein bisschen weiter durchspielen. Also mein eindruck von Sigil echt super, die physische Version super. Und ein Highlight für mich ist echt die Musik. Hammer. Hört sich super an. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.